Hallo zusammen, ich bin der Lucia Und ich bin der Flavio. Wir machen die geilsten Lehre, was es gibt. Nehmen wir noch Konstrukteur bei Pfiffner Masswandler. Wir zeigen dir heute, wieso. Komm, Komm mit. Als ja, Konstrukteur mache ich ganz viele verschiedene Sachen. Also eigentlich von modellieren, Zeichnungen erstellen, mal eine Sitzung hier, dort noch eine Besprechung. Und auch in der Produktion draussen sein, mit den Mitarbeitern draussen reden, damit man das Problem besser nachvollziehen kann. Pfiffner ist ein... Sehr familiäre Betrieb, jeder ist hier willkommen, jeder wird sehr gut aufgenommen. Und der Vorteil des Pfiffner Messwandler ist, wir haben Produktion im Haus und können Produkte mal anschauen bei Problemen. Sobald du die Lehre beim Pfiffner Messwandler machst, wirst du sofort ins Team integriert. Das Team nimmt dich mit offenen Armen auf und wird dir schnell Verantwortung übergeben für deine eigenen Projekte. Im Betriebspraktikum bist du in den verschiedenen Abteilungen bei uns. Auch in der Werkstatt lernst du, wie ein Style gefertigt wird. Und so kannst du die Zeichnung nachher möglichst einfach erstellen. Pfiffner ist auch ja sehr gut gelegen. Man hat Restaurants, Dorfläden und ÖV. Alles innerhalb von einer Minute Gehweg. Wenn du Konstrukteur werden willst, musst du selbstbewusst sein, selbstständig arbeiten können, ein technisches Verständnis haben und ein gutes Vorstellungsfragen haben. Wenn dir der kurze Einblick in unseren Arbeitstag gefallen hat, bewirb dich doch jetzt als Konstrukteur bei Pfiffner Masswander AG. Glaubst du glaubst jetzt aber nicht wirklich, dass die Produktion das versteht, oder? Hä, hey, wegen? Das ist doch gute Zeichnung.